Mein Name ist Guido Jurok, ich bin Gewerkschaftssekretär bei Verdi hier in Frankfurt und betreue die Sicherheitsfirma am Frankfurter Flughafen. Und äh, was hier der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung der Firma ISEC abzieht mit Unterstützung des äh, Herrn Rechtsanwalts Naujoks ist ein absoluter Skandal. Die, Kolleginnen, die Kollegen sind seit Monaten äh, unter Feuer. Sie werden mit Kündigungen, mit Hausverboten, mit Schadenersatzklagen überzogen. Aus dem einzigen Grund, davon bin ich fest überzeugt, dass das dahinter steckt, weil sie ihre Arbeit ordentlich machen. Sie setzen sich ein für bessere Arbeitsbedingungen. Sie setzen sich dafür ein, dass die Kollegen nicht überlastet werden mit Überstunden. Sie sind... Tätig beim Unternehmen ISEC, Deutsche Luftsicherheit, die im Auftrag der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen die Passagiere kontrollieren. Das ist also eine ausgelagerte hoheitliche Tätigkeit. Wir hat gestern nochmal die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen bestätigt, sie kümmern sich nicht, sie kommentieren nicht die, Zitat, internen arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen. So einen schlanken Fuß kann man sich nicht machen, liebe Leute. Die Arbeitsbedingungen sind im Moment so, wie sie sind, gerade weil die Bundespolizei die, Aus-, die Aufträge an eine solche Firma vergeben hat, weil sie das Personal so wie wie es anfordert. Genauso der Arbeitgeberverband, neu gegründet, Bundesverband Deutscher Lichtsicherheitsunternehmen, BDLS. Auch der hat mir gestern nochmal bestätigt, man würde sich nicht äh, äußern zu, wie es heißt, internen, arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen. Auch so einfach kann man es nicht machen. Der Geschäftsführer, Herr Murphy, ist Vizepräsident des Arbeitgeberverbandes. Und es ist ein absoluter Skandal, dass ein Arbeitgeberverband sich von so einem Menschen repräsentieren lässt. Ich freue mich persönlich schon sehr auf die Tarifauseinandersetzungen, die Ende des Jahres losgehen werden. Wir werden den Manu tarifvertrag neu verhandeln und wir werden den Entgelttarifvertrag neu verhandeln. Da wird einiges auf uns zukommen und wir sind darauf angewiesen, dass in den Betrieben Betriebsräte äh, die Tarifverträge überwachen, die Einhaltung der Tarifverträge überwachen, die Einhaltung von Arbeitnehmerschutzrechten überwachen. Genau das wird hier im Moment massiv behindert und genau deshalb hat der Betriebsrat vollkommen zu Recht Anzeige erstattet. Nach 119 Betriebsverfassungsgesetz ist es nämlich eine äh, Straftat, den Betriebsrat zu behindern. Und äh, wir werden ja gleich noch zur Staatsanwaltschaft Frankfurt gehen, die sie gegenüber der Presse bestätigt hat, ermittelt. Sie ermittelt jetzt schon ein bisschen lange für unseren Geschmack und wir sind sehr besorgt darüber, wie am Frankfurter Flughafen in einem so sensiblen Bereich der Luftsicherheit mit Arbeitnehmerrechten, mit Betriebsräten umgegangen wird. Und wir werden dann an die Staatsanwaltschaft appellieren, hier die Zügel anzuziehen, um solchen Machenschaften von äh, Geschäftsführern, von äh, Sicherheitsfirmen ein Ende zu setzen. Und äh, genauso äh, das Problem haben wir auch beim Arbeitsgericht. Der, äh, die Betriebsräte wehren sich natürlich mit äh, hilfegerichtlicher Verfahren gegen die Maßnahmen, die der Geschäftsführer gegen sie eingeleitet hat. Aber der, äh, Herr Rechtsanwalt naujox arbeitet immer wieder mit Terminsverlegungen, mit Anträgen, mit Beschwerden mit neuen Hausverboten, neuen Kündigungen, mit Hanebüchen Schadenersatzklagen, die das aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, das einzige Ziel haben, die Kollegen aus dem Betrieb rauszuhalten und von ihrer richtigen und richtigen Betriebsratsarbeit abzuhalten, solange bis jetzt demnächst die Thomasmäßigen Betriebsratswahlen anstehen, in der Hoffnung, dass äh, die Kollegen nicht wiedergewählt werden. Wir hoffen, dass sich die Belegschaft da nicht spalten lässt, dass sie... Sieht, was Ihr Geschäftsführer hier treibt. Äh, denn den Kollegen ist natürlich überhaupt kein Vorwurf zu machen, weder den Betriebsräten noch den Beschäftigten. Die machen ihre Arbeit, die machen ihre Arbeit gut unter schwierigen Bedingungen und haben es verdient, dass Leute sich vorzustellen, dass äh, Betriebsräte über die Einhaltung von Tarifverträgen und Arbeitnehmerschutzrechten wachen. Das darf nicht behindert werden und deshalb sind wir heute hier. Äh, wir als Verdi stehen fest an der Seite der betrieblichen Mitbestimmung der Arbeitnehmerrechte. Und die werden wir verteidigen. Vielen Dank.